Ja, herzlich willkommen zum dritten Vortrag vom Vortragsblock offene Daten. Jetzt geht es nochmal um einen speziellen Anwendungsfall, warum ich offene Daten nutze. In dem Fall geht es um barrierefreies Fußgängerrouting und ähm, ich muss es jetzt ablesen, weil das sind drei Namen, Uwe Radusch, Dr. Roland Olbricht und Martin Kuschaschewski, werden uns jetzt gleich erzählen, warum offene Daten dafür einfach sinnvoller sind als vielleicht amtliche Daten oder in diesem Fall zusätzlich auch Daten vom Verkehrsverbund. Ja, Guten Tag zusammen, mein Name ist Uwe Rautzus. ich äh, leite das Geodatenmanagement bei der Stadt Dortmund und äh, insofern haben wir irgendwann mit diesem Projekt angefangen und ich soll da jetzt ein bisschen auch Ihnen sagen, wie wir das so gemacht haben. Ja, wir haben uns vor ungefähr zwei Jahren äh, dazu Gedanken gemacht, dass in Dortmund der Kirchentag stattfindet und dass es ganz schön wäre, wenn der Kirchentag in Dortmund äh, stattfindet, wir auch Menschen, die körperlich eingeschränkt sind, denen ein gutes Routing zur Verfügung stellen könnten. Äh, Darüber hinaus gibt es auch gewisse rechtliche Grundlagen, es gibt äh, die äh, UN-Behindertenrechtskonvention und daraus abgeleitet eine EU-Richtlinie und das dann wieder in, umgesetzt in nationales Recht, das Personenbeförderungsgesetz. Und da steht halt eben auch drin, dass äh, ja, mobilitäts- oder sensorisch eingeschränkte Menschen halt eben äh, auch die Teilhabe an ÖPNV halt eben gegeben sein soll. Und das ist auch bis äh, 2022 herzustellen. Äh, daraus kann man jetzt nicht direkt ableiten, dass auch ein barrierefreies Routing erforderlich ist. Aber äh, ich sag mal, man kann es so auslegen. Und äh, bei uns in der Stadt wird auch der Wunsch gesehen, das entsprechend auch äh, zu tun. Ja, Ziel halt eben ein durchgängiges barrierefreies äh, äh, Ihre Informationen, ein Zielführungssystem für halt eben äh, Fußgängerinnen und Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs und gleichberechtigte gleich, äh, Teilnahme aller Menschen äh, am gesellschaftlichen sozialen Leben. Das waren halt eben unsere Ziele, die wir dabei hatten. Ja, wie sind wir vorgegangen? Wir haben äh, eigentlich als allererstes uns da mal umgeguckt, äh, wer macht denn überhaupt so im, in unserem Umfeld irgendwas mit, äh, mit Routing für Personen und äh, wenn man dann auch zu Fuß unterwegs ist oder halt eben nicht mit dem Auto unterwegs ist, liegt der Verdacht relativ nah, dass man auch eben mit dem öffentlichen Personennahverkehr was zu tun hat. Da gibt es im Ruhrgebiet den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, der sich, sag ich mal, um den öffentlichen Personennahverkehr kümmert. Und dann haben wir mal geguckt, ja, was, was macht denn überhaupt äh, jetzt... Der, der VRR in dem Bereich und natürlich, die haben natürlich auch eine, eine App äh, und auch eine Anwendung, wo ich sage ich mal ein Routing mit möglich ist, wie ich halt eben von einer Adresse, sage ich mal, äh, zu, zu einer Zieladresse komme, unter Einbeziehung des äh, öffentlichen Personennahverkehrs. Ähm, ja, äh, der, der VRR plante dann auch, ähm, sage ich mal, sich auch dort ein bisschen was zu überlegen, halt eben in Richtung, äh, äh, ja, wie kann ich, mobilitätseingeschränkte Menschen halt eben von A nach B äh, bringen und hatte da auch schon eine gewisse Entwicklungsideen, halt eben äh, das, das Routing auch darüber zu steuern, halt eben, dass ich keine Treppen haben will, keine Rolltreppen, keine Aufzüge äh, oder halt eben eine rollstuhlgerechte äh, Navigation haben wollte. Dazu nutzt der oder war die Idee des VRS halt eben die OSM-Daten zu nutzen, äh, um dort halt eben diese, diese Daten sich zu holen und die halt eben in seine Navigations-App einzubauen. Der, das einzige Problem, was so ein bisschen äh, für uns sich da auch so darstellte, war, dass der VR sagte, ja, uns interessiert aber eigentlich nur das Routing von einer Haltestelle zur nächsten Haltestelle. Und wie der Mensch zur Haltestelle hinkommt und von der Haltestelle wieder wegkommt, ja, das ist ja eure Aufgabe als Stadt und als öffentlicher Dienstleister. Und so ist im Prinzip eigentlich auch jetzt diese Aufteilung eigentlich entstanden. Die Kommune bzw. in Zusammenarbeit mit OSM kümmern wir uns um den Teil vom Ausgangsort zur Haltestelle. Der Verkehrsbetrieb kümmert sich für den, das Routing zwischen den, von, von der Haltestelle zur Haltestelle und wir dann wieder bis zum Zielort. Das ist also das, der Gedanke, der dahinter steckt. Ja, Im, im Prinzip, das ist jetzt hier nochmal so ein Blick auf äh, das Fahrgastinformationssystem vom VRR. Da kann man halt eben dann auch sich drin bewegen, Wenn man, ich habe das jetzt extra mal aus der mobilen Anwendung gesehen, da sind auch schon die Schalter drin, dass man einstellen kann, ich will jetzt keine Treppe benutzen, ich will keine Rolltreppe haben, keine Aufzüge oder ich bin mit dem Rollstuhl unterwegs und bekommt dann halt eben auch eine entsprechende geänderte Zielführung. Hier sieht man das in dem Bild auch ganz schön. Das ist jetzt bei uns da, wo ich arbeite, vom Haus. Es gibt normalerweise einen schönen direkten Weg äh, über die Straße rüber. Der ist allerdings für Rollstuhlfahrer nicht wirklich geeignet oder für Menschen mit äh, irgendwelchen Mobilitätseinschränkungen. Und da führt der Weg halt eben auf der anderen Seite lang. Und dort auch ganz wichtig, dass man auch sehen kann, im Prinzip auf welcher Straßenseite man sich im Prinzip eigentlich so ein bisschen bewegen muss. Auch das ist immer noch eine ganz wichtige Geschichte. Ja, ähm... Wie sind wir zu diesen Daten gekommen? Wir haben uns erstmal über die Zielgruppe Gedanken gemacht, wen wollen wir alles da rannehmen? Natürlich erstmal Menschen mit Mobilitätsanschränkungen, das war relativ naheliegend, aber es gibt ja auch noch schwerhörige oder gehörlose Menschen, sehbehinderte und blinde Menschen. Es gibt auch dann noch die Gruppe der Leute, für die man leichte Sprache verwenden sollte. Die haben wir erstmal so ein bisschen außen vor gelassen, weil wir da bei diesen Gruppen gesehen haben, dass es da sehr viel Überschneidungen gibt von dem, was man eigentlich an, an Dingen wissen muss, um halt eben äh, ja dort das Routing auch zu ermöglichen. Daraufhin haben wir uns dann Gedanken gemacht, welche Merkmale muss ich eigentlich erfassen, was brauche ich eigentlich, um um so ein Routing durchzuführen und ja da gibt es halt eben eine bestimmte Systematik, die man halt eben äh, berücksichtigen muss. Ich muss erstmal gucken, wo ist ein hindernisfreier Raum, das nennt man so ich muss gucken, dass ich möglichst stufenlose Übergänge habe, also eine Nivellierung habe, ich gucke wo ich eine taktile Linienführung habe äh, und auch eine entsprechende äh, Kontrastriegung habe, um halt eben auch äh, äh, seheingeschränkte Menschen sage ich mal dort zu führen. Es ist es so, es gibt so, einen, so einen gewissen, eine gewisse Differenz zwischen dem, was wir vorhin in der App gesehen haben, die eigentlich eher für mobilitätseingeschränkte Menschen ist und dem, worüber wir uns Gedanken gemacht haben. Wir haben uns nämlich schon über viel mehr Gedanken gemacht, als nur über die Mobilitätsanschränkungen, sondern auch halt eben die anderen Dinge. Wir erfassen also auch im Prinzip schon die Daten für die anderen Dinge. Sie sind nur noch nicht irgendwo technisch umgesetzt. Ja, neben diesen Daten erfassen wir natürlich noch ein paar andere Dinge, die auch uns wichtig erscheinen, nämlich halt eben die verkehrsrechtlichen Rahmenbedingungen. Wie zum Beispiel ist das ein Gemeinschaft, gemeinschaftlicher Geh- und Radweg? Da muss man halt eben wieder auch ein bisschen mehr aufpassen oder ist es halt ein reiner Radweg? Wo sind Lichtsignalanlagen, die auch einen akustischen Signalgeber zum Beispiel haben oder auch ähm, weitere Informationen wie zum Beispiel, wo sind öffentliche Toiletten? Äh, wo kann ich, wo ist eine Bank? Wo kann ich mich auch mal hinsetzen, wenn ich halt eben mobilitätseingeschränkt bin oder wenn ich halt eben Toilette, wenn ich Probleme mit Inkontinenz habe, dass solche Dinge da auch irgendwo schon mal mit erfasst worden sind. Ja, äh, da der VR ja, äh, sich schon dazu entschlossen hatte, das Ganze auch mit OSM-Mitteln zu machen, lag die Idee auch bei uns ganz nah, äh, wir gehen mal auf unsere lokale OSM-Community zu und versuchen die mit ins Boot zu holen äh, und sagen so, Halt eben Ziel war es halt eben die Sammlung von, von frei nutzbaren Geodaten für die Allgemeinheit, äh, von der Allgemeinheit für die Allgemeinheit mit halt eben einer möglichst freien Lizenz. Äh, dazu sind wir dann erstmal losgezogen und haben an Mapper-Treffen teilgenommen, äh, um erstmal die lokale OSM-Community so ein bisschen kennenzulernen. Äh, ja, und dann wurden halt eben Daten und Elemente sollten dann aus dem Luftbild oder vor Ort erfasst werden und äh, das erste, was wir dann natürlich getan haben, um mit OSM-Daten zu erfassen, muss man sich erstmal auch eine Schematik überlegen, wie, wie will ich diese Daten überhaupt erfassen, Welches, welche Texte sollen gesetzt werden und da ist ein entsprechendes Tagging-Schema entwickelt worden, äh, wo wir denken, dass das meiste im Prinzip eigentlich jetzt schon mit abgebildet ist und äh, ja, dann haben wir noch das Glück gehabt, dass einer der OSM-Teilnehmer auch gleichzeitig noch Entwickler ist im äh, Bereich eines barrierefreien Fußgänger-Routing-Systems und der jetzt auch noch so ein bisschen technischen Input liefern konnte, worauf wir dann halt eben auch mal achten müssen, so dass wir eigentlich glauben, dass wir dann ein vernünftiges ja, Schema jetzt gefunden haben, wie man die Daten erfassen kann. Und ja, wir arbeiten jetzt halt eben mit den osm der USM-Community da zusammen. Das ist auch sehr erfolgreich, finde ich jetzt eigentlich. Und der Martin wird jetzt ein bisschen was auch dazu erzählen. Die Dortmunder USM-Community, der ich seit einigen Jahren auch angehöre, trifft sich einmal im Monat äh, im Pinkvereinsheim im Stadtteil Eichlinghofen. An den Treffen nehmen in der Regel so circa ein halbes Dutzend Mapper teil. Die Terminabsprache und die Kommunikation regeln wir per einer eigenen OSM-Mailingliste. Ergebnisse werden wie üblich halt auch im OSM-Wiki hinterlegt. Beim Treffen im März 2018 nahmen neben den üblichen Mappern erstmalig auch Mitarbeiter des Dortmunder Vermessung und Katasteramtes teil. Es handelte sich dabei um die Frau Saar und den Leiter der, der Behörde, den Herrn von Stillfried. Diese stellten dann ihre Projekt-ID Entwicklung eines barrierefreien Fußgänger-Routing-Systems in Dortmund vor und baten dann halt uns als OSM Community um Kooperation. Da uns auch schnell äh, klar war, dass diese Kooperation für alle Seiten gewinnbringend ist, haben wir dann auch im Mai 2018 den OSM-Teilnehmer Roland Olbricht, der vielen von euch als Entwickler von der Overpass API bekannt sein wird, der aber auch Mitarbeiter der Entwicklungsfirma des Fahrgastinformationssystems ist, als technischen Experten hinzugezogen. In dieser Zusammensetzung haben wir dann in den folgenden treffen, versucht ein möglichst einfaches aber für den Zweck der, des Fußgänger-Routings ausreichendes Tagging-Schema zu entwickeln und haben das dann auch in zwei Mapping-Partys, die erste im Oktober 2018 und im Februar 2019, erfolgreich anwenden können. Das entwickelte Tagging-Schema umfasst eigentlich die vier Punkte Gehwege, Bordsteine, Fußgängerüberwege und weitere für mobilitätseingeschränkte Benutzer wichtige Eigenschaften. Bei den Gehwegen, also Highway, Footway, pass oder Pedestrian sind dies vor allem die geschätzte Gehwegbreite. Ein zu schmaler Gehweg unter 80 cm wäre ein Ausschlusskriterium für Rollstuhlfahrer. Die Oberfläche, Surface, handelt, sich um, handelt es sich um einen glatten Asphalt oder um Kopfsteinpflaster. Die Oberflächenbeschaffenheit, Smoothness von hervorragend bis miserabel. Die, wichtig für Rollstuhlfahrer natürlich auch die Steigung als Längs- und Querneigung. Der sportliche Rollstuhlfahrer schafft bis zu 9% Steigung, aber Elektrorollstühle sollten eigentlich nicht mehr als 3% überwinden müssen. Und die Beleuchtung. Bei den Bordsteinen äh, sind es vor allem die Bordsteinabsenkungen, also die Curbs, als Barrier Curbs gekennzeichnet. Da ist es dann halt die Art der Bordsteinabsenkung, niveaugleich oder mit einer zu überwindenden Resthöhe. Und dann natürlich auch noch die Höhe für Blinde auch, ob die Wortschänderabsenkungen mit einem taktilen Blindenleitsystem versehen worden sind. Fußgängerüberwege, Highway äh, gleich Crossing, da sind es die Arten der Überwege, mit Zebrastreifen, mit Verkehrsinsel, Ampelanlagen und bei Vorhandensein von Ampelanlagen natürlich auch die Signalgeber akustischer oder taktiler Art. Weitere Tags sind, wie schon genannt, öffentliche Behindertentoiletten, aber auch Sitzgelegenheiten und, sehr wichtig, Aufzüge, nicht nur deren Existenz, Highway Elevator, sondern auch, ob sie rollstuhlgerecht sind und ob die Bedienfelder mit Blindschrift versehen worden sind. Mit diesem Tagging-Schema haben wir uns dann äh, vor Ort äh, zur Datenerfassung im Rahmen von zwei Mapping-Partys getroffen. Dazu haben wir uns einfach mal die nun offiziellen Veranstaltungsorte des äh, Kirchentages im Juni dieses Jahres angesehen und festgestellt, dass also äh, eine Konzentration in der Innenstadt innerhalb des hier doch recht gut erkennbaren ehemaligen Wallrings zu erkennen ist. Mit dieser Erkenntnis haben wir dann die Mapping-Partys äh, so gestaltet, dass wir bei der ersten halt den nördlichen Bereich erfasst haben und bei der zweiten den südlichen. Da es jetzt nicht unsere erste Mapping-Party ist, sind wir nach bewährtem Schema vorgegangen bei der Organisation. Das heißt, wir haben uns an zwei Sonntagen um 10 Uhr äh, getroffen äh, und eine äh, Gruppeneinteilung vorgenommen, da ist es ratsam in zwei, zwei Gruppen zu bilden, um sich auch unterwegs noch zu beratschlagen und vor allem natürlich auch das zu erfassende Gebiet in überschaubare Segmente einzuteilen und den Gruppen zuzuordnen. Die Datenerfassung hat dann in der Regel immer von 10 bis 13 Uhr stattgefunden. Danach ein gemeinsames Essen und da die Stadt Dortmund das Vermessungs- und Katasteramt und auch die entsprechenden Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben, haben wir danach auch direkt immer eine Nachbesprechung äh, durchgeführt, wo wir nicht nur die Daten erfasst haben, sondern eben auch Feedback gegeben haben? In den Folgemeetings erfolgten dann äh, die Besprechung von Problemfällen und das äh, Tagging-Schema wurde entsprechend auch angepasst und äh, angewandt. Ja, Hilfsmittel wie bei jeder Mapping-Party: äh, Field-Papers, die helfen vor allem für die äh, Aufteilung. Ja, dann Buntstifte zur Kennzeichnung, Handy, Taschenmaß Zollstock. Wichtig auch der Neigungsmesser für die Steigungsmessung, GPS-Gerät und Tablet. Aus Sicht der OSM-Community als Resümee können wir schon sagen, das war ein Pionierprojekt für uns in vielerlei Hinsicht. A, durch die vielen Beteiligten, die durchweg positiven, Feedback gegeben haben, also sowohl Verkehrsunternehmen wie auch die Stadt Dortmund als auch die Möpper. Und äh, wir sind eigentlich der Meinung, dass wir äh, durch die Koordinierung von Akteuren aus verschiedenen Gruppen mit recht geringem Aufwand eigentlich einen recht großen Nutzen für die Bürger erzielen können. Wichtig ist natürlich der 37. Deutsche Kirchentag im Juni, wo wir sehen werden, ob die äh, Arbeit, die wir in die Datenerfassung reingesteckt haben, dann auch Benefit für die Teilnehmer bringen werden. Sollte dies so sein, wovon ich eigentlich ausgehe, dann ähm, sind die nächsten Schritte dann auch die Einbindung der Inklusionsbeauftragten der Stadt Dortmund, damit auch weitere äh, noch hinzugefügt werden können, also vor allem die Benutzergruppen. Gut und dann noch eine Folie und ähm, weiterhin haben wir auch noch ähm, Kontakt zu ähnlichen Projekten, die sich auch mit dem Routing beschäftigen. Hier ist vor allem zu nennen der Open Route Service von der Heigit, der in letzter Zeit auch noch ein weiteres Profil, ein Rollstuhlprofil hinzugefügt hat. Hier haben wir Kontakt und versuchen, unsere Tagging-Schema abzugleichen und gemeinsam in die Breite zu tragen. Aufgrund der guten Erfahrungen planen wir natürlich auch noch weitere Projekte mit dem Vermessung und Katasteramt. So. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich denke, man konnte wunderbar jetzt sehen, was wir, die nicht eingeschränkt sind, eben nicht so sehen, worauf es ankommt. Und da steckt eine Menge Arbeit hinter, also finde ich wirklich gut. Äh, gibt es dazu Fragen? Ja, die klassischen Fragen. Sie haben jetzt die äh, Altstadtinsel Dortmund erfasst. Die Behinderten freuen sich jetzt, dass es prima klappt, wollen jetzt ein Ziel erreichen, was so ein bisschen außerhalb der Insel liegt und stellen fest, es gibt dort gar keine Absenkung der Bordsteine, weil keine erfasst sind. Es gibt gar keine Aufzüge, weil keine erfasst sind. Und die zweite Frage, selbst wenn Sie die erste lösen, ist denn die Fortführung dieses Projektes in irgendeiner Weise konzeptionell sichergestellt? Sind die Stadtbaubetriebe darauf ausgelegt, dass die in Zukunft alle Informationen zumindest zur Erfassung informativ zur Verfügung stellen? Ja, vielleicht von meiner Seite erstmal eine Aussage dazu. Wenn dieses Projekt tatsächlich erfolgreich ist und davon gehe ich eigentlich aus, dann werden wir natürlich versuchen, das Projekt auch in, in irgendeiner Form fortzusetzen. Wir werden Ende dieses Jahres voraussichtlich in Dortmund auch eine Straßenbefahrung machen, wo halt eben auch viele Straßendinge aufgenommen werden und ich möchte versuchen, das dann auch hinzukriegen, dass zumindest die Dinge, die in diesem Taking-Schema passen, dann auch dort stadtweit, äh, sag ich mal, wenn sie ausgewertet sind, auch entsprechend in das OSM mit übernommen werden. Vielleicht noch ein paar Dinge dazu ergänzend. Also zum einen, einer der Gründe, das beim VRR aufzuhängen ist, ist es ist deren Job, das langfristig auch die nächsten Jahrzehnte anzubieten. Es ist deren Job, Fahrgastinformationen zu machen. Das heißt also, wenn der VHR mitzieht, also ab dem Punkt, wo der VHR mitzieht, wird das auch die nächsten 30 Jahre tun. Es ist einer der Gründe, OSM zu nehmen, denn OSM hat eine Trägheit, die ein Feature ist. Ich bin, würde an dieser Stelle darauf wetten, dass wir in zehn Jahren im Wesentlichen immer noch die gleichen Datenelemente in OSM haben, die wir heute haben. Da besteht nicht das Risiko, dass irgendwer reingretscht. Zu dem Thema, ob das in Berlin klappt, auch da geht, es geht nur mit OSM. Weil äh, einer der Gründe, warum der VHR gesagt hat, wie übrigens auch bundesweit an anderen Verkehrsunternehmen. Sie gehen nicht über die Grenze von den Haltestellen hinaus, es, es können sie sich einfach gar nicht leisten. Also es gibt Ansätze darüber, wie man sicherstellt, wie man die Kosten stemmt, die Qualitätssicherung zu machen, dass das Routing innerhalb der Stationsgebäude funktioniert. Aber der Wert von OSM insgesamt ist so viel größer, kein Verkehrsunternehmen in Deutschland könnte sich leisten, die ganze Stadt mit zu kartografieren. Das sollte man eben nicht aus den Augen verlieren. Und ich glaube aber, dass die Berliner, ich gehe davon aus, ich kenne gerade die Größe der Community nicht, wenn man denen einmal das Tagging-Schema vorlegt und sagt mit, es klappt bei euch sofort, weil das Tagging-Schema da ist, weil es nämlich sofort in Highgit funktioniert, weil es sofort in den Apps funktioniert und weil es auch vielleicht in irgendwas, was die Berliner hinkriegen, funktioniert. Ich glaube, dann ist der Appetit, das durchzuziehen da, wenn es sofort in einem Dutzend Apps funktioniert. Erstmal hier bitte. Ja, ihr habt davon gesprochen, Routing vom Startpunkt zur Starthaltestelle, von der Zielhaltestelle zum Zielpunkt. Wie sieht es eigentlich dann mit dem Routing an großen Kreuzungen beispielsweise aus, wenn man umsteigen will? Ich hatte kürzlich erst den Fall in einer Stadt Duisburg, wo ich noch nie gewesen bin. Straßenbahn fährt nicht mehr weiter wegen Unfall. Riesenkreuzung, Haltestelle erstmal finden, wo man quasi einsteigen muss. Also müsste es ja für solche Fälle auch ein Routing geben. Innerhalb, also zwischen den Umsteigerhaltestellen geben? Hm. Ist bereits drin, ist VHR kerngeschäft Also ist standardmäßig drin, dass zwischen den Bereichen der Umsteigerhaltestellen geroutet wird. Das ist natürlich nur in Dortmund jetzt einigermaßen barrierefrei, in anderen Städten wird es oft funktionieren, aber nicht immer. Da drüben wir noch. Ähm, habt ihr eine Dokumentation oder so von den Field, von der Feldarbeit gemacht, die man jetzt zum Beispiel nach Berlin einfach mitnehmen könnte, wenn man da das jetzt auch anfangen würde? Ja, wir haben schon ähm, entsprechende Overpass-Abfragen etc., um den Erfolg unserer Arbeit äh, verfolgen zu können aber es ist noch nicht äh, entsprechend dokumentiert. Wir äh, werden den Kirchentag äh, und da halt auf der begrenzten Fläche der Dortmunder Innenstadt dazu nutzen, das äh, erste Mal so etwas wie eine Qualitätskontrolle unserer Bemühungen äh, vorzunehmen. Bisher war äh, der Fokus wirklich überhaupt erstmal einen äh, Startpunkt zu schaffen und durch äh, äh, Aufzeigen, wie viel besser dann das Routing in unserem begrenzten Gebiet funktioniert, als in anderen Gebieten, die wir halt noch nicht erfassen konnten, der Community einen Anreiz einen zu geben, mit unserem dann hoffentlich veröf veröffentlichen Tagging-Schema entsprechend in der Fläche fortzufahren und dass dieses Tagging-Schema dann auch über sämtliche Projekte, die ähnlich verfahren, in die Breite zu tragen. Die ich mein jetzt Dokumentation auch ist, ist also zumindest des Tagging-Schemas, ist unser vorrangiges Ziel wie wir vorgegangen äh, sind, äh, ist äh, einfach äh, so, dass wir neben den eigentlichen Mapping-Partys natürlich auch kontinuierlich in unserer Gruppe, die natürlich äh, nicht so groß ist, ich habe ja gesagt, dass wir in der Regel ungefähr immer nur sechs Mapper sind, äh, in Dortmund auch halt weiter mappen. Aber ja. habt ihr für die Mapping-Partys Dokumentation gemacht? Also wenn ich jetzt in Berlin eine Mapping-Party für Accessibility machen will, ja. habe ich dann kann ich da irgendwas von euch nutzen? Ähm, keine Dokumentation. Wir haben aber auch Erfahrungsaustausch. Wir besuchen also auch andere Mapper-Treffen, wie zum Beispiel in Bochum, die jetzt Ende des Monats eine ähnliche Aktion planen und tauschen uns aus und haben dann als Erfahrungswerte. Ansonsten ist die Situation so, dass wir die Einträge natürlich mit einem Tag versehen im Kommentarfeld und dass wir so dann auch unsere Tagging Staffer verfolgen können und dass wir Tools schaffen, hauptsächlich Overpass-Abfragen, die uns dann den Fortschritt dokumentieren. Ja, damit bedanke ich mich äh, für die, bei den drei Referenten für diesen interessanten Vortrag. Ähm, damit möchten wir den Vortragsblock äh, abschließen, offene Daten. Wir haben gelernt, wie man offene Daten findet, wie man sie bearbeiten, visualisieren kann und wir haben zwei konkrete Anwendungsfälle gehabt. Vielen Dank.